Hilfe. Warum also ich habe vor, ich glaube ein paar Tagen ein Video gemacht, da werde ich euch hier verlinken. Und dazu gab es auch einige Fragen von eurer Seite aus bezüglich der Dokumente bzw. der Auswanderung oder auch wie ihr wollt Einwanderungshilfe nach Paraguay und zwar mit einem Einwanderungshelfer. Falls euch dieses Thema interessiert, bleibt einfach dran, okay? Oh, ich muss mich immer vor der Sonne schützen, damit das Bild so halbwegs vernünftig bleibt. So, es stellt sich immer wieder die Frage, äh, auswandern ja oder nein? Gut, dazu macht man glaube ich ein extra Video. Aber in diesem Video, wie ich schon erwähnt habe, geht es um Einwanderungshelfer bzw. um Einwanderungshilfe. Warum? Klar, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ihr kommt hierher nach Paraguay, macht es alles alleine oder ihr nehmt einen Einwanderungshelfer. Zwei Möglichkeiten. Keine mehr. Okay. So, es gibt natürlich auch Einwanderungshelfer. Ich sage mal einfach mal so, ähm, die erst seit zwei, drei, vier Monaten in Paraguay sind und wissen alles schon viel besser als diejenigen, die 30 oder 35 Jahre in dieser Branche arbeiten. Mag es sein, es ist nichts verboten, aber euer Entscheidung. Also worauf ich, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Es gibt natürlich Einwanderungshelfer, die euch für in Tausender, 1200, immer billiger, billiger, billiger die Sachen anbieten. Welcher weiß man nicht genau, kaum reden die Spanisch. Die dritte Sache. Meistens kommt die Sachen. Äh, weißt du, Paul? Äh, damit er etwas schneller geht, brauche ich nochmal mal 200. Dafür geht ein, vergeht ein, zwei, drei Wochen. Da sag mal, pass mal auf, ich, ich, bräuchte nochmal 300, damit. Also jetzt klappt das 100 Prozent. So, und da habt ihr die Probleme im Hals. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, werde auch keinen nennen, aber es passieren ständig solche Sachen. Warum macht ihr nicht Folgendes? Das ist doch ganz einfach. Die richtige Entscheidung müsst ihr treffen und zwar den richtigen Einwanderungshelfer wählen. Spart ihr nicht auf dem verkehrten Immel, es bringt nämlich nichts und dann gebe ich euch direkt die richtige Adresse, wo ihr euch an diesen Einwanderungshelfen, der zu unserem Team gehört, sich direkt wenden kann. Okay? Also, bleibt dran und passt gut auf. Ich werde euch einige Sachen erklären. So, warum der richtige? Ich habe euch einige Male erklärt, dass ich gerne in einem Team arbeite. Also man kann es nicht alles alleine erledigen. Man sollte doch zusammenarbeiten in gewissen Bereichen. Zum Beispiel Schutz, da hört ihr im Hintergrund unsere Hunde. Mache ich auch nicht allein. Ja, Aber Spaß beiseite. So, äh, wir sind mit meiner Frau, also wie gesagt, 18 Jahre hier schon in Paraguay und arbeiten gerne mit hiesigen Geschäftsleuten, die natürlich in ihren jeweiligen Bereichen wirklich noch mehr Erfahrung haben als wir. Und in diesem Fall ist es eben Einwanderungshilfe, also die Einwanderungshelfer, der richtige Einwanderungshelfer. Als wir nach Paraguay kamen, was war das Wichtigste? Klar, die richtigen Dokumente, die richtigen Paraguayischen Dokumente. Und die kann man nur erreichen, wenn man die richtigen Leute kennt. Lasst euch auf jeden Fall durch die richtigen Menschen, durch die richtigen Geschäftsleute helfen, damit ihr überhaupt keine Probleme habt. Also man kann es nicht einwandern und direkt schon mit den wichtigsten Sachen. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Die Einwanderungsdokumente, was gehört dazu? Die Daueraufenthaltsgenehmigung und der Personalausweis. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, es nennt sich Zedula. Da werde ich euch so ein Beispiel jetzt eben zeigen, wie so eine Cedula, so eine paraguayische Cedula, also ein paraguayischer Personalausweis aussieht. Und im Prinzip ohne diesen Ausweis seid ihr gar nichts, sorry, gar nichts. Das heißt also, die Dokumente, die richtigen Dokumente, das ist das A und O der ganzen Geschichte. Also, wendet euch an den richtigen Mann und beantragt auch die richtigen, korrekten Dokumente und zwar schnell Ihr macht das in einigen Tagen, das ganze Bürokram müsst euch um nichts kümmern und habt alles gewonnen. Könnt ruhig nach Hause fliegen und als ihr zurückkommt, holt schon die Dokumente ab. Die Kühe bestätigen nämlich das. So, Spaß beiseite, aber was sie braucht? Geburtsurkunde. Das auf jeden Fall. Zweitens, Heiratsurkunde, das ist auch das Wichtigste und eventuell, falls ihr nicht verheiratet seid, natürlich Scheidungsurkunde. Das ist ja alles, ihr müsst das im Prinzip begläubigen lassen und den Rest vor Ort hier in Paraguay, lasst uns doch mal erledigen. Es ist überhaupt gar kein Problem, ihr habt freier Kopf. Lass uns unsere Arbeit machen. Unser Team erledigt die komplette Arbeit für euch. Und zwar mit den richtigen Leuten. Das ist eure Sicherheit. Denkt dran. Also was, ich, was ihr braucht, ist auf jeden Fall die Daueraufenthaltsgenehmigung. Das ist schon mal das Wichtigste. Und zweitens der Personalausweis, also die paraguayische Personalausweis, was sich auch Cedula nennt. Das alles erledigt unser Team zu einem Preis von 1.500 Euro und es kommen keine Zuschläge. Okay? Also ich zahle 1.500 Euro und bekomme die richtigen Dokumente und zwar Maximum. Also aus der heutigen Sicht in zweieinhalb, drei Monaten. Also ihr beantragt die Sachen durch unser Team, fährt oder fliegt ruhig mal nach Hause und den Rest bekommt ihr ausgehändigt, wenn ihr nach Paraguay zurückkommt. Ihr müsst es selber unterschreiben, okay? Also in diesem Sinne. ich muss ja immer kontra die Sonne kämpfen, sozusagen. Also wie gesagt, es ist wichtig, also bitte überlegt euch das ganz gut, mit wem, mit wem ihr die Einwanderungsdokumente macht, wann ihr das macht. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Also ich persönlich habe 18 Jahre Erfahrung, fast 18 Jahre Erfahrung in Paraguay, die anderen Teammitglieder haben ah, noch viel mehr. Und ich denke, dass es auch jedes Geld ist. Ich möchte euch nämlich schützen von unfairen Wettbewerb. Und das ist schon mal das Wichtigste. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist das Vertrauen. Das ist das A und O. Und das gilt auch. Also lasst euch nicht irgendwie in die Ecke zwingen und sagen mal, ach, mit den 10.000 Euro komme ich da klar. Fang gar nicht mal an. Ich kenne viele Fälle, die leider Gottes in die falsche Richtung gegangen sind. oder oh, es muss nicht sein. Also, falls ihr den richtigen Einwanderungshelfer benötigt, schreibt unten direkt in diese Adresse. Warum? Es ist ganz einfach. Also ich als auch unser Team müssen das etwas sortieren. Also bei so vielen Anfragen können wir nicht nur eine Adresse benutzen, weil es unmöglich ist, das Ganze auszusortieren. Jeder hat so seine Problemchen. Ihr könnt sicherlich das, das, das, das. Und wir möchten unser Service wirklich optimieren in dieser Hinsicht. Das heißt, alle sämtliche Anfragen, Bezüglich Einwanderungshilfe bzw. Einwanderungshilfe bitte an diese Adresse stellen. Falls ihr natürlich andere Fragen habt, immer meine E-Mail-Adresse benutzen, die ihr sicherlich kennt. Gebe ich auch unten und meistens gebe ich natürlich entweder hier links, muss ich mich ein bisschen rüber schieben so und da wird hier die Adresse erscheinen sonst wie gesagt zuerst überlegen, gut überlegen will ich auswandern ja oder nein die zweite Sache ist, falls ja oder auch falls nein einfach Ach in die Auge gefallen, so passiert das Paraguay live, sorry, ich werde es nicht ausschneiden. So, jetzt ist es glaube ich besser. So, deshalb, äh, wie gesagt, die richtige Entscheidung treffen und vor allem was für uns wichtig ist. Mach das, nee, Mensch, ich komme erst in einem Jahr und jetzt kriegst du schon mal die Dokumente. Mach das lieber nicht. Macht das kurzfristig, ja, also ihr habt schon den Flug gebucht, schickt uns die Daten zu, was wir dazu brauchen, ist natürlich eure Passkopie, das ist das A und O und natürlich die anderen Unterlagen in, also alles Kopie, damit wir vorher die Sachen richtig vorbereiten können und euch die Zeit sparen, weil das am wichtigsten ist, ja, also immer Bisschen überlegen lasst uns doch mal arbeiten lasst uns doch mal zusammenarbeiten damit das ergebnis am ende zu euren gunsten ausfällt und ihr habt zum schluss geld zeit und eure arbeit auf jeden fall gespart in diesem sinne macht's gut bleibt gesund und links gebe ich euch wie immer weitere empfehlenswerte videos und wie gesagt, bitte nicht verpassen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, was auch wichtig ist. Falls ihr nicht gesehen habt, müsst ihr nochmal das Video sich angucken. Das wird eine kleine Reihe davon geben. Also, mach's gut in diesem Sinne. Den Kanal bitte abonnieren, Likes nach oben, falls ihr Fragen habt. Wie immer, unten, unten, unten, unten, bitte die Fragen stellen. Weil da kann ich wirklich an alle beantworten und nicht jeder einzeln was teilweise, sorry, unmöglich ist, das ich aber auf jeden Fall versuche. Also in diesem Sinne beim schönen Wetter. Mach's gut. Ciao aus Paraguay. Adios.